In Hamburg ist in einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer des Amoklaufes vor gut einer Woche gedacht worden. Die Andacht in der Hauptkirche St. Petri richtete sich vor allem an die etwa 1000 Einsatzkräfte. Die Zeugen Jehovas nahmen nicht teil, würdigten die Feier aber als Zeichen der Anteilnahme. Bei dem Amoklauf in einem ihrer Gemeindehäuser hatte der Attentäter sieben Menschen und sich selbst erschossen.